Hallo Stadtgärtner, wir befinden uns heute hier im Alaunpark an dem Stadtgarten und gerade direkt an der S-Bahn-Hecke, wie ihr sehen könnt, sind hier Himbeeren, ihr könnt auch gern vorbeikommen, euch Stecklinge machen und zwar, wenn die hier rüberwachsen über den Zaun auf dem Boden, wenn man da neue Pflanzen haben will, kann man sie bedecken mit der Erde, dann wurzeln sie ganz gut an. Am Ende kann man sie ausgraben. Das sieht dann so aus. und kann sie an eine neue Stelle setzen, wo sie genug Platz hat. Wenn ihr euch Stecklinge zurechtschneiden wollt, dann ungefähr in der Größe zwischen 20 und 30 cm. Dann alles von dem Blattwerk trennen. soweit eingraben, dass noch ca. zwei Augen rausgucken. Alles gut wässern. Und dann wächst euch ein neuer Hinterstrauch. Also kommt vorbei, macht euch Stecklinge. Wir haben auch... Stachellose Brombeeren, wenn ihr daran Interesse habt, kommt gern vorbei. Ciao!